Kleine Eddinger und habe die äh, originale Verpackung einfach als Halterung an die Wand geschraubt. So! Tada! Hallo, mein Name ist Markus von Fantastic Tools und heute geht es um ein ganz besonderes Tool, nämlich ein Büro-Schreibtisch Optimierungstool. <lacht> Sozusagen eine äh, Stifthalterung. Sehr einfach ausgedrückt. Ähm, ja. Ich habe ja hier so kleine Eddinge und habe die äh, originale Verpackung einfach als Halterung an die Wand geschraubt. Was auch sehr gut funktioniert. Allerdings stürzt es mich jetzt gerade ein bisschen und ähm, ja, ich möchte es jetzt halt so haben, dass ich hier aus Holz ähm, eine Halterung habe, wo die Stifte alle reinpassen. Und äh, wenn ich einen Stift brauche, visiere ich den an, ne? anvisieren <lacht> und kann den dann einfach greifen. Das ist der Plan und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe mir jetzt spontan ein Stückchen Holz gesucht, ein Stückchen Multiplex, ein Reststück. Ihr könnt das im Prinzip aus jedem Holz machen, das ihr gerade so rumliegen habt. Und jetzt gucken wir erstmal, wie wir das Maß finden. Bei meinen Stiften ist es jetzt so, ich habe die gemessen. Die haben jetzt einen Durchmesser von 9 mm. Und ich stelle mir dann immer die Frage, wie wird das wohl sein in meinem Kopf, wenn das fertige Produkt fertig ist? Hallo? hi ah ja. Und... Dazu hilft es mir als Kinestät unheimlich wenn ich die Dinge einfach anfasse und halte sie einfach mal dran. Na, also, äh, bei komplexeren ähm, Teilen mache ich das halt so, äh, dass ich mir eine Zeichnung mache. Meistens wenn ich viel im Kopf habe. Oder ich mache es dann halt einfach so oder es ist eine Kombi dazwischen. Na, also hier in dem Fall ist es jetzt so, dass die Stifte ja mit dem Press hier an der Wand sein werden. Also wenn das die Wand ist. Und das ist das Blatt hier kommen die Stifte so hinein so jetzt ist es dem Nupsi hier geschuldet dass die Stifte zum Schluss entweder nur so so oder so sein können so ich habe mir jetzt so überlegt, ähm, also ich kann damit leben dass ich die Stifte so rum reinstecke dass der Nupsi hier wenigstens nach vorne zeigt und möchte aber dass sie sich jetzt so frei bewegen können in Anführungszeichen ich weiß, ist jetzt das falsche Wort, aber dass sie eben halt auch so zusammenstehen können. Ne? Und dazwischen müsste dann halt noch ein bisschen Luft sein, und das wäre dann auch schon der Abstand, den wir bräuchten. Ne? Also, das, Rest, das Reststück ist jetzt einfach ein bisschen länger. Äh, da ich mir keine Zeichnung mache, mache ich es jetzt so: Ich fange von einer Seite an. In dem Fall halt äh, von der schönsten. Also, wenn jetzt hier eine Macke wäre am Holz, würde ich halt von der schönsten Seite anfangen, damit ich die einfach habe. Zählt mir auf, hier ist eine Macke. Sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hier ist ein Gleichstoffstrich, den kriegen wir auch weggeschliffen, das ist nicht so schlimm. Ansonsten äh, kommt das Teil jetzt oben hier rein. Zack. Einmal fest. Und ja. Jetzt haben wir das Maß. Also das Maß hier zwischen Moment, müsste ich überlegen. Müssten wir hier irgendwo die Mitte haben. Die Stifte werden. werden wohl, es wird wohl die Mitte sein hier. Also wenn ich die Stifte zusammenhalte und messe hier dazwischen. So hier. Dann habe ich das Maß. Und dann gebe ich noch dazu die Luft, die dazwischen sein muss. Also ich würde mal sagen, das sind 2 Zentimeter hier. Wenn ich von hier so gucke. 2 oh, oh. Zentimeter. Und wir gehen jetzt noch mal wegen halben Zentimeter Luft. Ja, das fühlt sich für mich gut an. Also 25 ist der Abstand. Und das reißen wir uns jetzt einfach an, damit wir wissen, wo wir brauchen müssen. Ja? So, das wäre jetzt theoretisch der zehnte Strich. Bin ich da richtig? Hey, Gut. Also müsste man das Bretter wahrscheinlich hier bei 2,5, bei 27,5 abschneiden. So, jetzt ist die Frage, wie bauen wir die Löcher da rein? Damit die 90 Grad hier unten ankommen. Also wir wollen, in meinem Fall werde ich jetzt eine Standbohrmaschine nehmen, also meine Standbohrmaschine. Es ist ein Standardbohrmaschinenchen. <lacht> Aber sie ist sehr nützlich und hat mir schon sehr geholfen. Und sie macht auch Spaß. Für ihr Geld macht sie auf jeden Fall Spaß. Ich rede von ihr hier. Das ist eine... Schöpach DP13 und ist, ich glaube, für 150 Euro habe ich die damals gekauft. Was sie jetzt kostet, weiß ich nicht. Ups. Die ersten zwei wieder stehen. Wir können einen Test machen. Test. Ja, okay. Fällt mir jetzt nicht so richtig, also wir müssen uns den Zentimeter jetzt noch holen, der da oben ist. Okay, ich lege mir jetzt quasi das unter, damit ich hier genau unter die Bohrspitze komme, damit wir unsere 50 mm, wie heißt das, Hoop? Hub? is? Ich würde jetzt sagen Hoop von der Bohrmaschine. Genau, das fällt mir jetzt nicht ein, ist auch scheißegal, ihr wisst, was ich meine, das Maß, was, das, was die Brummaschine hier so kann. Ja. So. Jetzt gehen die Stifte halt bequem rein. Ich muss andersrum. So. Ja, das fühlt sich gut an. Kann allerdings nicht passieren. Ha! Nein, das will wir nicht tun. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, das ist der Sprich, wo wir cutten müssen. zeigt für die erste test Zeit für die Testung. So. Seht ihr das? Ja, ihr seht es. So. Ja. Also in meinem Fokus steht jetzt eigentlich erstmal der, der Ordnungsgedanke oder der Strukturgedanke. Im Normalfall würde ich das jetzt auch noch behandeln, da auch mein Schreibtisch noch in Planung ist. Ne? Also das, das Teil finde ich ja schon geil. Vielleicht mache ich da mal ein extra Video drüber. Da fehlt allerdings das Inlay noch. Ne? Also hier müsste noch was dazwischen. Aber das gefällt mir schon mal so ganz gut. Aber das Projekt habe ich auch in einem anderen Video schon vorgestellt. Und das könnt ihr gerne auf dem Kanal abchecken. Wichtig! Und Däumchen wie ein Träumchen! Der Spruch ist geklaut, den kann ich nicht nehmen. So. Wir schleifen jetzt erstmal eine Runde. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr einfach so den zweiten Schritt vorm ersten macht und dann irgendwie auf die Fresse fällt? Die linke Seite vom Strich, das ist jetzt quasi unser Null, das ist unser Maß. Ne? Also wenn wir auf die rechte Seite gehen, sind wir schon mal äh, ziemlich genau daneben. Und was ich jetzt halt mache ist, ich gehe einen halben Millimeter an den Strich dran, dann mache ich die Säge an und, und lasse die so leicht das Material antauchen und dann führe ich sie quasi an, die Ende, an, an das Ende vom Strich. Ich mache das jetzt mal vor. So, jetzt fehlen im Prinzip noch die, die Löcher für die Schrauben, das könnt ihr allerdings auch jetzt so festmachen wie ihr möchtet, theoretisch könnt ihr auch doppelseitiges Kleoband nehmen und das an den Wand pappen, aber ähm, im Prinzip war es das jetzt, ne? wenn ihr das noch Oberflächen behandeln wollt, mit Farbe, mit ähm, Öl, was auch immer, lasst euch da freien Lauf, ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich mit den Farben, Ist die Farben noch, aber ich, äh, ich erkenne es im Prinzip an der Karte. Ähm, ob das gelb ist oder schwarz, weiß ich nicht. Dann könnte man aber den, den Farben halt ihre Position zuweisen. Könnte man auch noch machen, ne? indem man hier halt einen Stift gelb macht. So, ich habe mir jetzt überlegt. Ich bohre das Ding jetzt an mit zwei Schräubchen, die, die bohre ich hier ein bisschen vor. Und das machen wir jetzt noch schnell. Ich hab die mal angerissen mit hier 10 und da 10. Ne? Und ja. Die bohren wir jetzt mal schnell. Dann schrauben wir das Ding an, an die Wand. Einfach an die Wand ran. Und dann schauen wir, wie es aussieht. Hier ist ein allseits geliebter Versenker. Kann ich auch nur empfehlen. Kostet nicht viel. Ne? Ist halt einfach nur so ein Aufsatz. Steckt auf einem normalen Bohrer drauf. Ne? In dem Fall ist es jetzt halt ein Dreieraufsatz. Und die fräst euch jetzt hier den Kopf von der Schraube noch ein bisschen raus. Und dann kann die hier mit dem Material bündig versenkt werden. Dies dann zum Schluss relativ schön machen. In meinem Fall wird das jetzt nicht Hokuspokus schön, es wird halt mittelmäßig schön in meiner Welt. So. Fühlt sich gut an, das wird auch reichen. Kommt der ganze Quatsch an die Wand? Ja, ich überlege jetzt nicht lange, das bleibt sowieso nicht so. Es gibt noch eine Beständigkeit und das ist die Unbeständigkeit. That's it. Das ist der beste Stifthalter auf der ganzen weiten Welt. Eindeutig. Meine 2 Millionen Euro habe ich auch verdient. Je nachdem, ob er jetzt aber auf Abonnieren klickt oder nicht ne? und das Daumen hoch macht. Also wenn er das jetzt tut, dann werde ich auf jeden Fall reich. Und das blaue Däumchen da unten drücken. Drücken. Bis dahin, eine schöne Zeit für euch und danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.